Freunde der Großen und Kleinbahn. Ja, bei mir ist jetzt Mittwoch. Wenn ich es heute noch schaffe, das Video hochzuladen, dann ist auch bei euch mit Mittwoch. Ansonsten ist wahrscheinlich Donnerstag oder ich bringe das Video gar nicht oder was auch immer. Ähm, Lass uns überraschen. Und was soll es heute gehen? Ja, ich habe immer mal Anfragen. Ähm, ja, so, so ein Freiburg-Treffen würde ich mir gerne mal angucken. Ich habe da bisher so ein bisschen abweichend reagiert, weil wir jetzt zwei Jahre Corona hatten. Also in der Zeit, in der mein Kanal hier doch ganz schön gewachsen ist. Also ich bedanke mich schon mal für alle, die jetzt den Kanal abonnieren oder ihn nicht abonniert haben, aber regelmäßig gucken. Ja, also was nicht ist, kann ja noch werden. Also Sagt man so schön abonnieren tut nicht weh. Ähm, wobei ich es genauso mache. Also ich habe auch Kanäle, die ich, also ich lange gebracht habe, um die wirklich zu abonnieren. Warum auch immer. Andere habe ich, also alles was Modellbahn-Content ist, das wird von mir immer abonniert, weil ich die Kollegen einfach unterstützen will. Es gibt nur ganz, ganz wenige die mir dann im nachhinein irgendwo mal negativ aufgefallen sind das generale im nur zwei die ich dann wieder deabonniert habe aber eigentlich ist das auch ein bisschen Unsinn, weil wir ja, sind eigentlich alle intim Wollen wenn wir uns manchmal nicht verstehen aber darum soll es heute nicht gehen ähm, ja ich habe das äh, das liegt einfach daran dass der framework relativ strenge regeln hatte und dass ich bei den meisten Treffen, also die jetzt in den letzten zwei Jahren stattgefunden haben, bis vielleicht auf das Treffen in Sturmtal, äh, ja auch bloß Gast war. Ne? Also ich bin irgendwo durch die Gegend gefahren, irgendwer anders, also Leute, die ich zwar gut kenne, aber die jetzt, jetzt nicht zu meiner Leipziger Community gehören, äh, oder sächsischen Community, die... Äh, haben das organisiert und dann kann ich natürlich jetzt nicht hier was weiß ich da mit den Leuten dort oft haben, das geht einfach nicht. Ja. Zumal ich selber, also die Regeln beim Fremo waren so, dass ich nur alle drei Wochen ein Fremo-Treffen besuchen darf, einfach damit jetzt hier, mal eine, wenn doch mal was passiert und da uh, was weiß ich, der Virus beim Treffen umgeht, was meines Wissens bisher ja nicht passiert ist, es gibt meines Wissens keine Ansteckung bei so einem Treffen, wahrscheinlich ist man dann doch zu weit auseinander, Na, also, also wir knutschen uns ja nicht beim Treffen, <lacht> wir reden was auf und zu immer miteinander, äh, so weit geht die Liebe nicht bei Fremo, <lacht> nee, äh, ja, deshalb habe ich, sagen wir mal, solche... Achso, das, mein, mein Heimtreffen in Leipzig, oder genau genommen 30 km muckern ähm, da habe ich, das ist ja zweimal ausgefallen, weil das immer so spät im Jahr war, dass dann die Inzidenzen hoch waren und wir dieses Treffen zweimal absagen mussten. Im vorigen Jahr hätte es stattfinden können an sich, aber es durfte keiner mehr übernachten. Also, das heißt, die Leute, die von außerhalb gekommen sind, die könnten nicht übernachten in irgendwelchen Hotels oder was auch immer. Und könnten demzufolge auch nicht kommen. Deshalb ist das Treffen ausgefallen. Das Treffen selber wäre legal gewesen. Ja, das ist sehr schade. Ich hoffe, dass es uns dieses Jahr nicht wieder so geht. Aber. Muss man uns halt überraschen lassen. Ne? Ähm, wer jetzt Interesse daran hat, da wirklich so ein Treffen mal zu besuchen, mir das irgendwann mal gesagt hat. Äh, ich bin leider ein sehr vergesslicher Mensch. Ich vor allem, was so Namen angeht. Also seid mir da bitte nicht böse, wenn ich da nicht irgendwie auf euch, zu, euch zukomme. Bei ein paar Leuten habe ich mir gemerkt. Also, mit denen ich da oft genug Kontakt habe. Also, zum Beispiel, Grüße gehen raus an die Frau vom Erdbeerkopf. Da habe ich mir es gemerkt. Ne? Auch äh, ich glaube, Tino hier von Eisenbahn, ich Quatsch, von, von Erzgebirgs hatte sich auch mal entsprechend geäußert. Weiß ich nicht, ob das noch, es ist ja auch schon wieder drei Jahre her. Ne? Ähm, ja, und dann noch der eine oder andere. Ne? Also wenn ihr da irgendwie da mal was, oder euch das jetzt gerade erst einfällt, dass das eigentlich mal eine gute Idee wäre, nehmt bitte mit mir Kontakt auf. Weil wie gesagt, ich bin vergesslich und ich brauche da so ein bisschen den Anschub von außen. Da müsst ihr jetzt keine falsche, aber ist also nicht die Zeit für jetzt falsche Bescheidenheit. Oder da ihr, weil ich wenn, wenn das so ist, dass man vergesslich ist und vor allem mit Namen und ist natürlich denkbar schlecht, wenn man so connecten will. Ne? Äh, da bin ich einfach schlecht. <lacht> einfach so. Und äh, dann kommt da bitte auf mich zu und schreibt mich an. Ich habe jetzt mittlerweile auch eine Presse, also da steht auch eine E-Mail-Adresse drin. Äh, es ist natürlich immer besser, das allerbeste ist, ist Facebook. Also wer Facebook hat, anschreiben. Das ist der kürzeste Weg bei mir, ähm, weil dann wirklich hier auf meinem Handy Handyfenster aufgeht, hier sowieso, hat er geschrieben. Ähm, WhatsApp ist, geht auch, wer jetzt das hat und also wer da meine, ja gut, meine Handynummer, steht da jetzt auch, in, <lacht> ich auch auf die Presse, also habt ihr euch automatisch halt auf WhatsApp. E-Mail steht jetzt auch im Impressum, ist aber ein bisschen, ja, ich habe meine E-Mail-Adresse, die ist schon sehr alt, also die ist nicht von Anfang an meiner Internetzeit, aber von relativ früh, also die ist irgendwann ist noch als 90 er und jeder Spam-Versender hat diese E-Mail-Adresse gespeichert, ich kriege aus aller Welt sehr viel Post und das landet alles im Spam-Filter. Und es landet deshalb im Spamfilter, weil diese Adressen natürlich nicht in meinem, äh, in meinem, in meinem Adressbuch drin stehen. Ja, das heißt, wenn ihr mir noch nie eine Mail geschickt habt und mir jetzt eine Mail schickt, landet eure Mail auch in diesem Spamfilter. dann ist es ganz gut, wenn die Betreffzeile äh, nicht hier, äh, wenn die irgendwie vernünftig ist und nicht nach Spam klingt. Dass ich sie dann versehentlich lösche, das wäre sehr blöd. Ja, aber es kann natürlich vorkommen. Ja, also, da wo ich. Ihr dürft mir auf den Wecker fallen. Ja, ich habe ja nicht umsonst einen YouTube-Kanal, wo ich quasi auf euch zutrete und manchmal vielleicht durch euch auf den Wecker falle. Äh, wenn das jetzt nicht so übermäßig übertrieben ist, äh, dürfte das natürlich auch für den Fall, dass ich euch wieder vergessen sollte. Das ist nicht böse gemeint, es ist einfach nur... Es ist leider so. Ich will es jetzt nicht aufs Alter schieben. Ich will es auch nicht auf Corona schieben, seitdem das deutlich schlimmer geworden ist. Also ich habe mit Corona einige Zellen gelassen. Und ja, ist halt so. Aber man kann damit arbeiten. Noch bin ich noch nicht so bekloppt, dass man mit mir kein vernünftiges Gespräch mehr führen kann. Ja, wenn das mal irgendwann der Fall sein sollte, dann muss ich den Kanal sowieso also so einstellen. Aber das wird hoffentlich noch 20 Jahre dauern oder 30, keine Ahnung. Ja, ne, 30 nicht, da bin ich ja 90, Gottes Willen. Ja, fast 90. Ja, da mache ich keine Videos mehr, glaube ich. Es gibt irgendwie dann den Jungbrunnen und ich kann ihn mir leisten, wenn man ist geistig fit. Wenn man geistig nicht mehr fit, also ein gewisses Niveau unterschreitet, sollte man sich dann aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Das ist hoffentlich bei mir noch nicht der Fall. Ja, gut. Wenn man dann so ein bisschen weiter in die Zukunft schauen... Ach Übrigens, ein, ein Tipp noch, äh, wegen den Termin, ich habe die jetzt nicht im Kopf. Äh, wer aber Fremo bei Google eintippt, die Termine, also die reinen Termine sind öffentlich. No? Es sind nur die Details sichtbar für Leute, die jetzt in dem Forum angemeldet sind. Und anmelden kann man sich natürlich dort nur, wenn man Fremo Mitglied ist. Ja, das ist dann so. Ne? Aber rein die Termine und die Orte, wo das stattfindet, äh, die sind für jeden einsehbar. Und da ist äh, irgendwie Oktober, gibt es ein Epoche 3-Treffen. Also da, wo ich sonst immer meine Epoche 2. Ich weiß jetzt nicht, was da drin steht. Entweder der Großbösner, was hier im Süden von Leipzig liegt oder oh, 30 km. Muckern, weiß ich als was das jetzt ausgeschrieben ist. 30 km Muckern ist ein Ortsteil von groß -Bösne. und ähm, also ich habe vor dies Jahr mal sofern dass die Bestimmungen nicht wieder verschlechtert werden oder strenger werden dann auch mal auf das Epoche 3 treffen zu gehen, aber dort eben noch nicht nur Video zu machen. Und wenn man mir einen Regler in der Hand drückt, dann fahre ich auch mal, aber ich bin da nicht offiziell angemeldet. Ich möchte dann den Leuten, die dort also Module mitbringen, und ich möchte dann jetzt nicht in die Fahrpläne wegschnappen. Ja, das ist doch da nicht meine Intention, aber ein Epocher 3 Video ist so, vor allem sind ja dann auch mal Viele viele Module da, die es eben bei Epoche 2 dann nicht zu sehen gibt. Es sind ja dann bei den Epoche 2 Treffen auch immer wieder, also häufig immer wieder die gleichen. Ab und zu ist mal was Neues, aber so das Große sind eigentlich immer wieder die gleichen Module. Also ich habe immer, wenn ich solche Videos, die haben aber sehr viele Zugriffe. Und euch zu gefallen. Also werden wir das weiter fortsetzen. Weil es ja wie gesagt auch nicht für jedermann zugänglich ist. Es ist auch immer dann für die Leute, die jetzt an den Treffen teilnehmen, ist es natürlich auch immer eine Erinnerung, dass sie dann auch sagen können: Ja, da war ich, ne, da habe ich teilgenommen. Je nachdem. Das ist auch immer die Frage, also ich versuche immer möglichst wenig Leute auf Videos zu haben. Bisher hat sich noch keiner beschwert. Also es kann ja so weit gehen, dass ich das Video rausnehmen muss, ne, wenn da wirklich einer. Wobei ich das immer ein bisschen albern finde. Also ich glaube, beim letzten Treffen, das wird jetzt, äh, also die fremo jahrestagung habe ich ein Video gemacht, das müsste jetzt diesen Freitag kommen, wenn jetzt nicht dazwischen kommt ich muss das mal durchgucken, äh, geschnitten habe ich es, ich habe es bisher nicht hochgeladen, weil ich noch mal nach dem Ton gucken muss, ob da alles stimmt. Das muss ich da mal noch was verändern. Das hoffe, ich, dass ich da diese Woche noch dazu komme. Dann gibt es das Video am Freitag. Ansonsten gibt es einen zweiten Teil von äh, Senftenberg, von der Ausstellung, die der wird dann, zweite Teil würde dann ansonsten nächste Woche kommen. Ja, ähm, Ja in der Woche 3, ich war also Ewigkeiten, also das ist viele, viele Jahre her, da war das Treffen noch in, in Wittgensdorf bei, bei Chemnitz, da war ich mal da, da habe ich aber den Kanal hier noch nicht gehabt. Ne? Also da habe ich noch nicht gefilmt und gleich gar nicht mein Handy habe ich ein paar Fotos gemacht und das war alles. Ja. Also da müssen wir, mal, müssen wir mal sehen. Also da, wie gesagt, wer da Interesse hat, man kann sich dort direkt auch anmelden. Ähm, wenn er da nichts findet zum Anmelden, könnt ihr mich anschreiben. Ich könnte das dann irgendwie weiterleiten, weil ich ja die Leute kenne, die da die Organisation machen. Ähm, und dort erstmal fragen, ob das erwünscht ist. Ne? Aber normalerweise bei den meisten Treffen sind Leute, die jetzt das Thema an sich interessiert, die also jetzt nicht losgehen und da denken, das ist jetzt irgendwie eine Modellbahnerstellung, also die, ja, die sind da willkommen. Also bei den Treffen, die ich kenne. Also dass da sagt niemand, nee. Sehen, wir wollen hier unter uns bleiben oder irgendwie so, solche Ambitionen. Es gibt durchaus Treffen, wo das so ist, aber ich habe das ewig nicht mehr erlebt. Das liegt aber ein bisschen daran, dass ich nur noch die Epoche 2 treffen besuche. Und jetzt bei der Jahrestagung auch mal ein DB Epoche 3-Arrangement hatte, was ich auch, wo ich auch ein Video gemacht habe was euch jetzt auch demnächst erwartet. Das ist mal was völlig Neues <lacht> hier auf dem Kanal. Das war db Woche 3. ich denke mal, dass es vielen gefallen wird, weil es immer ja was anderes ist. Mir gibt es jetzt nicht so viel, weil es ist nicht meine. Es ist nicht mein Ort, es ist nicht meine Zeit. Ja. parkplatz in leipzig <lacht> ja also wie gesagt fazit Achso, nee, was ich noch erzählen wollte was wo ich euch auf jeden fall einladen möchte da gibt es jetzt noch keinen genauen termin also ich habe ihn zumindest nicht im kopf ähm, es wird nächstes jahr ich habe ja mal ein video gemacht äh, von der ausstellung in zeuthen da gibt es einen verein der die macht in einer recht großen Turnhalle mit einem sehr großen Arrangement, wo ja wo eben eine riesen Strecke gezeigt wird. So viel zum Thema Bobplatz. Das war fündig. Äh, Wenn eine riesenlange Strecke gezeigt wird, immer irgendwie mit so einem Thema, mit so einem Berliner Thema. Ja, es ist allerdings, weil da auch, äh, ja, also den Kanal immer schlecht gelernt kennt, äh, der ist also auch mit seinem Bahnhof und seinen Modulen anwesend. Das heißt, es ist dort elektrischer Betrieb in der Epoche 2 zu sehen und, oder teilweise auch Epoche 1. Nach schlesischem Vorbild und also es ist auf jeden Fall sehenswert, das ist äh, es wird. Es ist mir jetzt nicht alles so super fix, aber es wird darauf hinauslaufen, dass wir da ein paar Tage Freme-Treffen dort machen ne? und anschließend Ausstellung. Das heißt, ihr bezahlt da weiß ich nicht, fünf Euro oder was ich habe keine Ahnung, was das kostet. Ne? Ähm, aber es wird sicher jetzt kein Vermögen kosten, die Fahrt dahin ist sicher teurer. Das ist so. <lacht> Na gut, S-Bahn-Berlin vielleicht nicht, aber ähm, ja, ähm, da bitte vormerken, das wird dann im Herbst nächsten Jahres sein, da würde ich euch alle einladen, da könnt ihr alle, also alle meine über 1000 Abonnenten, ihr könnt da alle kommen, wenn ihr wollt und euch das angucken und dann können wir auch miteinander reden, das ist also da. Also das geht auf jeden Fall, auch ohne Voranmeldung. Natürlich ist es trotzdem schön, wenn man weiß, dass, was weiß ich, du oder du oder auch du, <lacht> dass ihr, dass ihr äh, da, da seid. Ne? Dann kann man sich ein bisschen seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Ne? Als dass man dann fragt, ja wer, wer bist denn du und, ach, du bist der. Und, ja, was war denn gleich dein Thema? Na, ja, das. Gut, sehr viel dazu. Ja, das ist alles. Ich bin jetzt hier angekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend macht was draus.